Liebe ihn, wertschätze ihn. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es steht nicht in der Bibel, liebe alle Gleichdenkenden. Oh ja, ich glaube, dann haben wir Probleme, wisst ihr? Wenn es da steht, liebe alle Gleichdenkenden. Wir denken alle so unterschiedlich und ich glaube, das ist auch Gott gewollt. Wir sind so, so individuell geschaffen und das sollen wir auch. Ja, eine Lösung. Ich sage, komm zurück zu deiner Identität